Hallo, in diesem Video lernst du, wie Atomkerne gespalten werden und was dazu nötig ist. Wir haben hier erstmal einen einsamen Uranatomkern. Der liegt ein bisschen faul in der Gegend rum und macht sonst erstmal nichts. Um ihn spalten zu können, benötigen wir ein freies Neutron. Das schießen wir jetzt einfach mal auf den Atomkern. Dabei müssen wir uns allerdings an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ist unser Neutron zu so schnell unterwegs, lässt es der Uranatomkern einfach abblitzen. Und es passiert weiter nichts Spannendes. Okay, wir brauchen also ein langsames Neutron. Das kommt hier jetzt ganz gemütlich angetuckert und wird vom Atomkern geschluckt. Das Uran-238, das wir hier verwendet haben, wird dadurch in ein neues Isotop umgewandelt, Uran-239, ein Neutron mehr als vorher. Logisch, wir haben es ja selbst hinzugefügt. Dieses neu entstandene Isotop ist ein Beta-Strahler. Das bedeutet, eines der Neutronen im Kern wandelt sich irgendwann um in ein Proton und ein Elektron. Das Elektron wird in Form von Wetterstrahlung an die Umgebung abgegeben. Das Proton verbleibt im Kern und macht ihn zu einem neuen Element. Neptunium mit einem Proton mehr als Uran. Machen wir es kurz. Neptunium 239 ist auch wieder ein Wetterstrahler. Wir erhalten wieder ein Proton im Kern dazu und drücken im Periodensystem auf die Ordnungszahl 94 vor. Plutonium. Ziemlich heftiges Zeug. Und übrigens das schwerste, natürlich vorkommende Element im Periodensystem. So, aber nach Kernspaltung sah dieser ganze Prozess jetzt nicht wirklich aus. Schade. Deswegen schauen wir uns im nächsten Schritt mal genauer an, aus welchen Uranisotopen sich das natürlich vorkommende Uran zusammensetzt. Und da stellen wir erstmal fest, Natururan besteht zum größten Teil aus dem Isotop 238. Das haben wir gerade schon erfolglos versucht zu spalten. Das bringt uns also nicht weiter. Aber und jetzt wird's interessant, in natürlichen Uranvorkommen ist auch ein kleiner Teil Uran 235 enthalten und dieses Isotop lässt sich nun sehr gut spalten. Ausgezeichnet. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass wir noch einen klitzekleinen Anteil Uran 234 finden. Das soll uns aber nicht weiter stören. Für uns ist hier nur dieser grüne Anteil interessant. Uran 235. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt haben wir endlich alles, was wir brauchen, um Kernspaltung betreiben zu können. Wir haben ein langsames Neutron und das passende Uranisotop. Auf geht's! Wir schießen jetzt unser Neutron langsam und gefühlvoll auf den Atomkern. Dieser zerbricht dadurch in zwei kleinere Atomkerne. In unserem Fall sind das Krypton und Barium. Es können aber auch ganz andere Elemente entstehen. Meistens bekommt das größere Spaltprodukt zwei Drittel, das kleinere ein Drittel der Masse des ursprünglichen Atomkerns ab. Zusätzlich werden aber auch drei Neutronen freigesetzt. Und das ist jetzt interessant, denn mit diesen Neutronen könnte man ja wieder weitere Atomkerne spalten. Und das ist die Grundlage für die nukleare Kettenreaktion. So, aber eine Sache fehlt jetzt noch in diesem Schaubild, und zwar die Energie. Und davon wird bei der Kernspaltung sogar eine ganze Menge freigesetzt. Aber wie kommt das? Wo kommt diese ganze Energie her? Um das besser zu verstehen, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir legen die Anfangsprodukte, also Uran und ein Neutron, zusammen auf eine Seite einer Waage. Auf die andere Seite legen wir die Spaltprodukte und die drei frei gewordenen Neutronen. Und jetzt haltet euch fest. Die Waage neigt sich tatsächlich. Und das? obwohl auf der rechten Seite genauso viele Protonen und Neutronen sind wie auf der linken Seite. Mysteriös. Um das jetzt überhaupt zu verstehen, kann uns nur einer helfen. Albert Einstein mit seiner berühmten Formel E gleich mc². Energie ist Masse mal die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Mit anderen Worten. Diese Formel sagt uns, dass Masse eine Form von Energie ist und wie wir Masse in Energie umrechnen können. Die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich eine Konstante, die bleibt immer gleich, allerdings eine ziemlich große Naturkonstante und die wird jetzt auch noch quadriert. So erhalten wir als Umrechnungsfaktor eine 16-stellige Zahl. In einer kleinen Masse ist also schon eine sehr große Menge Energie gespeichert. Okay. Was bedeutet das jetzt für unser konkretes Beispiel? Auf der linken Seite, also vor der Kernspaltung, war die Energie in Form von Masse, also mc², gespeichert. Bei der Kernspaltung wird ein klitzekleines bisschen Masse vernichtet, taucht aber in Form von sehr viel Energie auf der rechten Seite wieder auf. Und deswegen sind die Spaltprodukte ein klitzekleines bisschen leichter, als die Anfangsprodukte der Kernspaltung. Deswegen spricht man hier auch vom sogenannten Massendefekt. Das bedeutet also nicht, dass auf einmal ganz viele Geräte kaputt gegangen wären, sondern dass Masse fehlt oder verloren gegangen ist. Jetzt werden die Schlaumeier unter euch sagen, in der Chemie haben wir aber den Massenerhaltungssatz gelernt. Ja, das stimmt ja auch. Zumindest näherungsweise. Bei chemischen Prozessen wird allerdings nicht so viel Energie frei, dass überhaupt ein Massendefekt nachweisbar wäre. Bei der Kernspaltung hingegen schon. Und das ist das Geheimnis, warum man mit einem Kernkraftwerk so viel elektrische Energie gewinnen kann. Und warum Kernwaffen so ein großes Zerstörungspotenzial haben. Leider bringt der Betrieb von Kernkraftwerken auch ein paar schwerwiegende Probleme mit sich, wie zum Beispiel die hohen Sicherheitsrisiken und die immer noch ungeklärte Frage, was eigentlich mit dem radioaktiven Abfall geschehen soll. Und auch bei Kernwaffen ist die große Sprengkraft allein bei weitem nicht das größte Problem. Doch das alles ist vielleicht mal Stoff für ein anderes Video. Fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Für die Kernspaltung von Uran benötigen wir ein langsames Neutron und das passende Isotop. Schießen wir das Neutron auf den Atomkern, zerplatzt dieser in zwei kleinere Atomkerne, darüber hinaus werden bis zu drei Neutronen freigesetzt. Und natürlich jede Menge Energie, sogar so viel, dass sich ein Massendefekt bemerkbar macht. So, das war's! Wenn dir dieses Video gefallen hat, bist du jetzt bestimmt weniger verstrahlt als vorher. Verstehst du? Verstrahlt wegen... Ach, egal.